Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Buschkraftfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, ich muss mich ganz furchtbar kurz halten heute bei dem Video, denn mein Akku ist platt. Der ist gleich aus. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Ja, heute gibt es ein Gewinnspiel, ein Giveaway. Und zwar zu gewinnen das Kartoma Bednet, ISBN. Der Moskitoschutz, der absolut gute Moskitoschutz für mich. Ist gesponsert vom Rangerjack in Amberg, rangerjack.com. Habt ihr alle schon kennengelernt, super Laden und er hat mir das angeboten, ob ich das gerne für euch machen möchte. Ich möchte das machen, ich freue mich, dass ihr sowas gewinnen könnt, dann könnt ihr auch endlich mal das Kartoma ausprobieren. Tolle Sache, auf jeden Fall richtig geil, wer das schon immer ausprobieren haben wollte und vielleicht das nötige Kleingeld nicht hat, kann hier zuschlagen. Macht's mit, macht mir eine VA, seid bei mir Abonnent und mindestens 18 Jahre alt. Es gibt zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie war das Jahr 2017 für euch zum Thema Buschkraft? Was habt ihr erlebt? Die Highlights. Frage Nummer zwei, wie schützt ihr euch vor Mücken? Hatten wir schon oft, aber wie schützt ihr euch vor Mücken außer Spray? Das will ich nicht hören, interessiert mich nicht, kann jeder, gibt es in jeder Apotheke und beim DM und so weiter. Erzählt mir eure Geschichten, wie ihr euch schützt und was euch daran vielleicht in der Zeit von Frühjahr bis Herbst nervt. Wenn es euch überhaupt nervt. Aber wenn nicht, dann braucht ihr auch so ein Netz nicht. Wer jetzt sagt, oh, ich habe gar keine Zeit für die VA und ich habe auch gar keinen Bock. Naja, wer keine Lust hat, muss ja nicht. Aber Zeit habt ihr ohne Ende. Ihr habt zwei Monate Zeit. ist eine Menge Holz. Also acht Wochen, da schafft ihr schon eine VA. Extra nur für euch. Acht Wochen ist eine mega gute Zeit. Verlinkt euer Video bei mir dann in den Kommentarfeld bei YouTube, damit ich nichts verpasse. Denn die privaten Nachrichten sehe ich so gut wie nie. Ja, große Sache, ich muss mich jetzt leider so kurz halten, auf jeden Fall freue ich mich auf eure Teilnahme an dem Gewinnspiel und bin mal gespannt, wer das Ding im Frühling, Sommer und Herbst ausprobieren kann, top Sache. Danke auch an Ranger Check. cool, Dankeschön. Ja, war ein tolles Jahr für Buschkraften, super Highlight-Zeit mit vielen neuen Freunden. Wanderungen, also es war wirklich mega spektakulär dieses Jahr für mich. Viel kennengelernt, also großartig. Ich hoffe, bei euch war es auch so. War schon knackig. Es war eigentlich das beste Jahr, seit ich das angefangen habe. Und es sind auch viele Abonnenten dazugekommen. Vielen Dank dafür. 2500, mein lieber Scholli, das war damals für mich unerreichbar. Tolle Sache. Ja, freue mich auf jeden Fall. Klasse. Ich wünsche euch ein super schönes Weihnachtsfest. Es ist jetzt auch das letzte Video in diesem Jahr. Es ist ja jetzt Weihnachten dann, Neujahr. Ich wünsche euch auch da einen guten Rutsch. Feiert es schön und kommt es gut rüber ins Jahr 2018. Hoffen wir, dass das nächste Jahr genauso toll wird draußen in der Natur, beim Buschkraften und so weiter. Also ich habe dann ein bisschen Pause. Und zwar, ich bin dann erst Ende Januar, ungefähr Anfang Februar, Mitte Februar bin ich wieder da. Ich freue mich auf euch, aufs Mitmachen. Wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Macht es gut hier draußen in der wunderschönen Natur. Bis dann. Servus. Ciao.